Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Diablo 2. So, das war der Raum da? Oder geht's noch weiter überhaupt? Die Monster stehen nur. noch. Sie war da auf den Drohnen, hey. Ich glaube, ihm alles mitgenommen, was besser als weißes. Ist doch gut. Sollen wir nicht dort schon, I didn't do anything at all, but nobody cares. Hey, the whole come over me here. death brings new life for us all. We beklagen the loss of our beloved sisters, but at least we can live our I have you You are a true hero and a for the spirit that has inspired our order for well. Okay. Das, das ist aber ein, nur ein Sieg. Aber es warten noch viele Schlachten. Okay. Der den ich werde euch auf eurer der Reise begleiten ab. und unterstützen, okay. soweit es in meiner Macht steht. Vergesst nicht, Diablo ist immer noch da draußen und sucht etwas in der Wüste. Ich fürchte, dieser Albtraum wird, haben, wenn ihr gefunden habt, was Ob so mehr Expert. Karawane ist bereit, wir können jetzt nach Osten, nach Lutgolen aufbrechen. No, can we not do this? Ich will das auf Level 1 durchspielen, das Game. So? <lacht> <lacht> <lacht> Nein, ich will nur sagen, ob das wirklich ein dicker Unterschied ist. Da. Hey. So, ich ah, muss das noch einmal verkaufen. Aber dann also? müssen wir scheinbar mit der Karawane nach Osten. Daher. Oh. 1000 Level 1 hab ich ja. Lass mir kurz ins Köln. Ja, da krieg ich 3 XP Bro. Okay. Stad einem. <lacht> Und wenn ich nicht in der Nähe bin? Krieg ich Snacky da XP. Nice. Das sollten heißt, wir bei gar nicht im Gebiet sein. Kriegst du da mehr XP? Nur mit da noch mehr. Call. Also, ich krieg für einen Zombie knappe 63 XP. 66, sorry. Okay. <lacht> okay. Ich bin jetzt nur noch 30 auf Level 2, das kann ich verantworten. Sagst du, kannst du kannst nicht so schön stecken? <lacht> der gibt mir, eben bin der Beitel, her. Ich bin der Beitel. Der Beitel. Wo ist die Karawane? Nach Osten gehen. Wieder klicken. Zack. Da kann ich da hingehen. Oha, ich hab ein... screen Act 2 jetzt da. Und da steht jetzt, dass es der Beta nicht mehr abdeckt. Also bis jetzt ziehe ich noch was. Immer nach Osten. Doch, muss. ist in der nächsten Stadt. Im Lauf der Tage erzählte mir mein Gefährte von sich selbst, dass er einst ein großer Krieger gewesen war und nun eine dunkle und unheimliche Last ihm schwer auf der Seele lag. Wir zogen eine Ewigkeit durch dieses lebensfeindliche Ökland. Wie lange, das weiß ich nicht. Und stets schien uns eine dunkle Wolke gerade hinter dem Horizont zu folgen. Schließlich fand die Reise ein Ende. Wir erklommen die letzte Gruppe. Dort unter uns lag unser Ziel. Das leuchtende Juden, Blut Und dahinter das Weite Meer. In jener letzten Nacht schlugen wir unser Lager auf. Vielleicht lag es am warmen Wüstenwind oder dem Geräusch des Meeres. Jedenfalls schlief ich zum ersten Mal seit vielen Wochen. Doch die Träume kehrten zurück. Aber es waren eindeutig nicht meine eigenen. Ich sah die Vision eines großen Mannes, des Magiers Tal. Ihr wart auch da, zu weit. Ich entsinne mich, ich sah euch in meinem Traum. Seine Brüder hatten einen mächtigen Dämon in die Enge getrieben, Wahl Herr der Zerstörung, der in der Welt entfesselt worden war. Sie versuchten, den Dämon in einen heiligen Stein zu bannen. Doch als ihre Versuche scheiterten, opferte sich Tal Rasha selbstlos, den Dämon in sich aufzunehmen als sein Gefängnis. Er an, ihn in eine Gruft einzusperren, unter dem wüsten sanft vergraben, der für alle Ewigkeit mit dem Jetzt weißt du, was ich suche, Marius. Am nächsten Morgen gingen wir über den Hügel nach Ludgolein. Ich hatte keine Ahnung, welche Schrecken dort meiner haben. Okay, ja moin, jetzt haben wir da gelandet in der neuen Stadt. Jungs, ich hab's geschafft. Das Story ist durch, aber sie war Krona, komm mir vor. Bei mir ist absolut unsynchron. Ich bin am überlegen, einfach zu skippen ja, weil ich weiß auf dem Dialog hier schon was passiert. <lacht> Woher? Also, ich bin jetzt schon seit 10 Sekunden mit dem Dialog fertig, aber das, aber das Video geht jetzt ist los, es wird jetzt gerade das Morgen. Es ist gut, dass wieder Karawanen über den Westpass reisen können. Wir werden schon seit in der Wüste gelandet. <lacht> Is, uh... Kennen wir den Akt 2 jetzt überhaupt noch spülen? Ich denke schon, den ja. Lore. Wenn du jetzt noch spielen kannst, dann anscheinend schon. Wenn jetzt so ein großes Schild da steht, du kannst es nicht mehr spielen? Dann nicht. Aber kurz umbadgen, dann können wir weiterspülen. Selbst ich habe Dinge gesehen, die ich nicht erklären kann. Ich habe befohlen, dass der Hafen geschlossen wird, und alle Handelsschiffe vor Anker bleiben müssen, bis ich weiß, dass meine Stadt sicher ist. Atma, die Tavernenwirtin, hat eine wichtige Aufgabe für euch. Sucht sie unverzüglich auf. Easy Level 1, nach 2, Here we go. <lacht> Jetzt muss ich in den Vielleicht kriegst du ja gute XP. Ja, well you know, I kind of doubt it, ne? Laurie, aber für Code kriegt? No, also ich sieht mir auf jeden Fall schon in der Wüstenstadt jetzt stehen. Viel. Du bist da nicht in unserer Lobby. Nein, in der Lobby. Aha. Ha. Und ich bin da. Aber ich bin nicht weich, gell? Oder auch? Nope. Bin Ich, nope. ich hab nur auf Spielen klicken und steht jetzt so. Speichern verlassen. Die so. die der, wo wir hin müssen, wenn du eine Questlog liest. Ja, yeah, die Kanalisation habe oh. ich einen anderen Eingang gefunden. Funny, weil ich habe auf der Welt, wo ich dich sehe, ne? Also, ich, ich bin auch in der Kanalisation hast du damit ihr ja, glauben? Ich bin hier rausgegangen und wollte nur nicht gesehen haben. Ob... Also, ich bin, warte, ich, ich komme mal wieder raus. Also da oben ist Ich bin ist da auch in so eine ein trap rein. Ah, da ist zuerst Level 1. Lol, da unten ist ein anderer Eingang. Ja, vielleicht kommt man einfach nur an unterschiedlichen Stellen raus. Woher weiß ja, ja. ich, dass ich euch trauen kann? Ihr könntet so verschlagen sein wie diese Ratte Elsix, der das Gasthaus gehört. Aber wenn ihr ein Elixier braucht, das ist der Händler. Guten okay, Tag. die vierer Mann ein bisschen Damage. Um die Gräber zu beschützen. Habt ihr schon Mission? Angesichts okay, ihr redet mit, mit der, da. Der... ich geh einfach nach oben auf. Also ich hab mit niemandem geredet. Die ich bin der Atmer geredet. Anscheinend geben die die sich Quest mehrere Leute. Ich hab mit gar niemandem geredet. Ja, wenn's einer macht, dann kriegt's jeden eigentlich. Guten Tag. Aber da war ich schon drauf. nee. In Weil Klappen ist. Nicht. <lacht> Zum Glück ist es mir gelungen, einen anständigen zu sparen. Bedauerlicherweise konnte ich... ich das gut, dass ich von den sechs que großen Questreihen in Akt 1 nur einige gemacht habe. Findet gerade jetzt da in der Kanalisation. Und, und auch da irgendwie die letzte es auch euch, äh, Quest oder aber so. Aber wenn ihr mir helfen wollt, wäre ich euch dankbar. In der Kanalisation unter unserer Stadt labert das reicht eine glässliche ja Kreatur, zu die es nach Menschenfleisch gelüstet die Kreatur hat viele getötet. Kannst du da, da oben an anheuern, Robert? Wenn ihr sie vernichtet, werde ja. ich euch belohnen. Bitte. Da der Haar wieder, der Grizz. Kannst du Man da anheuern, okay. An ja schon. Okay. Müssen so rein und müssen aufpassen. <lacht> Ist doch ich bin mir einen, noch nicht ganz sicher. Ich hätte ein Speer schon gekauft. Ich wollte nicht so Speer kaufen, ich wollte den Healer kaufen, wenn ich ganz ehrlich bin. Lore. Warte. Geh. Der ist übrigens ein höheres Level-Sicht, das ist nämlich Level 2. <lacht> Geil. Wo sehe ich meinen Pad? Dein Pad? <lacht> oh, das ist mein Pad. <lacht> okay. Skelette. Sind oh ja, aber cool. auch Eingang. und ziehe okay. ich schon. Wir haben einen neu, neuen Hochpunkt erreicht. Okay. Wisst ihr wie viel XP ich für die Skelette gekriegt habe für die ganzen? Null. No. Null. Nice. What the... What the fuck? Ja bei der Sandreue musst du was kriegen, so groß wie die sind. Ne. Ich krieg für die really null XP. Das ist ja perfekt, dann kannst du einen Akt 2 mit Le durchspülen. Yes! <lacht> also, ich hab legit seit ich da drin bin 0 XP kriegt. <lacht> <lacht> mein Pet ist tot. Oh, oh, echt? Was ist denn das für ein Opfer? Ich sterbe auch nicht die ganze Zeit. Ja, Ist bin Level 1, gell? Wieso kann ich es denn Ja, der will mir Level 2. Ah, wieso kann ich seine Ausrüstung nicht looten? Er <lacht> will einfach durchlooten. Hey, ich hab den gekauft! <lacht> jetzt kannst du wieder wieder Verleben, in der Videobelebung gehen mein Planchen Johnny. Er <lacht> <lacht> will ihn einfach durchlooten. <lacht> <lacht> <lacht> ja wofür wo hab ich hier bezahlt, der ist ja weak as fuck. <lacht> Die Ausrüstung verkaufen und einkaufen, gell? Ja, sollte ich mir das jetzt überlegt. <lacht> Ja, das, das ist in meiner Versicherung, dass sie mir nicht irgendwie Bullshit verkauft. Selbst wenn <lacht> ich einen Finish nur. Im führ' bald für immer mal Das ist genau das, was wir haben wollten, oder? Warum was das eher? Zack, hin. Ich bin halt Useless Fiver, aber ich hoffe das stört dich nicht. Das stimmt ja gar nicht. Ich hab da einen Buff, du reflektierst 570% des eingehenden Schadens. Ja lol. Gefühlt gef Gefühl block ich immer sobald, solange ich mein Schild oben, es solange eigentlich nicht angreife, also... Gibt's nicht noch eine extra Blocktaste, Alex? Keine Ahnung, ich hab noch nie Block-Tasten drückt, wenn man blockt. also keine Ahnung. Ich hab auch noch nicht Block-Tasten drückt. Ja, na, da. Wenn's Hardkicks steht, ganz früh, aber irgendwie da steht einiges, aber nur irgendwie nicht Blocken. Okay, ist vollkommen, dass du da Wir gesagt man kann Blocken. Gönnen die Healer. Wahrscheinlich hab ich block durchgelesen. Da finde ich so, oh. <lacht> Ja, Blockwahrscheinlichkeit gibt's. Aber wie das geht... Ob ich dafür blocken muss, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Nee, natürlich nicht. Heavy React, der kann man dann spülen, alle? Wahrscheinlich. Was ist das? in bin ich Suez Level 2, oder? <lacht> ja. Und <lacht> zwar? Zusammen mit dem Skinny Werewolf. Was war das andere? Keine okay, Ahnung. In Zweifelsfall halt das, wo wir hätten hin müssen. Das stimmt. <lacht> Jo, Steht in der Ecke und schießt mit Feuerbällen, man okay. kennt Yo, ihr laggt? Ja, up. steckt komplett Open Peter, vorbei Ja <lacht> <lacht> Schaut aus Okay Nee, <lacht> nee, sind wir hier? Weil jetzt hat sie ja Quest zu mir angeblich. Okay, jetzt sagt wenn sie das. Ihr wollt, wäre ich euch da Haben wir jetzt, uh, jetzt da unseren Fortschritt verloren? Questlog. Lol. Wie kann ich da was verkaufen? Da drüben, gell? In der Dieses Fans ist aktuell nicht verfügbar. Warum, oder? ich in der Truhe einladen? Ich bin gerade die am legen. ich, ich werde gerubberbandet, Achso. so. Aber ich kann nur persönlich zugreifen. Oh, Alter, ja, gibt's jetzt da Sachen da drinnen? Broken. Gehen. Okay. Mein Startportal, da passen nur 20 rein für dich. Aber wieso geht das andere geteilt nicht da? Geteilt geht es irgendwo mir nicht. Nice. Einfach mal rausgelaufen, komplett falsch gelaufen, ne? das ist einfach kein zig 10, 20 Mal, Alter Jungs. Oh mein Gott, der Dummsoldat. Ewig was hin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. <lacht> Ey, für die krieg ich XP. Die Donnerkälte, wie viel? Ja, irgendwie eins oder so. Yes! Die sind ziemlich strong. Die haben Level up abgekommen und die geben gut XP <lacht> Können wir uns unterhalten, dass da alles schon zwei Level abkommen ist und immer noch keins? <lacht> <lacht> das ist normal. Gutes, gutes Game XP Balancing, muss man sagen an der Stelle. Ja, perfekt, oder? Ich geh schon mal Gegner abholen. Wir müssen da eigentlich gar nicht lang, oder? Ja, wir können. Ist nicht. Ey, warte, da komm ich level ab, ich muss in die Stadt fliehen. Schnell wieder in die gute Dungeon rein. Das ist Aasvogel. Wer liegt denn da? Linginge von uns. Es meine Lady. Ich habe gehört, ihr seid dafür verantwortlich, dass Angel Das ist doch eine Lady, ja. Ich bin beeindruckt. Das kann nicht einfach gewesen sein. Mein Name ist oh. Ja, wie mache ich das jetzt da? Uh, wo ist denn das, was ich jetzt brauche? Alter, <lacht> <lacht> <lacht> ah, ich ist gerade zuger gerade. Ich brauche dann 9 bis 15 Reizag. Mm, na. Guten Tag. Wo ist denn der, wo ich mein Ding recken lassen kann, anheulen kann, wie ich überleben kann? Bei ist eine neue Quest, oder was? Ihr dürft nicht passieren. Ihr dürft nicht passieren. No. No. Hm, ihr seht wie ein kräftiger Abenteurer aus. Bis ja zu meiner Zeit bin ich ein ziemlicher Halunkel gewesen. Ich führte die tollkühnste Schar von Banditen an, die diese Wüste jemals terrorisiert hat. Heute führe ich dieses Gasthaus und halte mich, so weit es geht, von Ärger fern. Hm. Meine Zeit als Abenteurer liegt hinter mir. Glücksspiel, das ist was von Robert. Ist die Hose? Ja, mir. Ja, ich wette, ihr fragt, ja. wie diese Stadt bleiben kann. Tja, ich kann euch versichern, dass es nichts mit den Stadtwachen zu tun hat. Die sind aus irgendeinem Grund alle im Palast. Jerin hat mich und meine Söldner angeheuert, um hier für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Wir sind nicht billig, aber dafür die Besten, die diese Wüste zu bieten hat. Wiederbeleben, Kostorf ist auch für. 30 Zahl. werde wirst genau 0 Gold. Wie auch immer es das ausgegangen ist. Ich bin. Du Verräter, wie ich glaub, wie? Ich bin Level 2, ich hab keinen Bock mehr auf das Game, hör mir auf. <lacht> <lacht> er ist aber ein Verräter, er ist Level 2 geworden. Ich habe nen Skill, der hat eine 15% Chance, ein totes Monster in, in den Drang zu verwandeln. <lacht> Er kann einfach Tränke herhocken, gehen. Ich meine, Alex, hast du gedacht hast, ist ein Skill hier auf einmal. Ja, ich habe jetzt eigentlich nicht gedacht, aber nachhinein ergibt es Sinn, ja. <lacht> Jawohl, nein, <lacht> Heliporter. <Yeah. lacht> jetzt sind wir aber plötzlich schnell auf Ebene 3 gewesen, einmal um die Ecke. Mhm. <lacht> Ich muss aber sagen, im Singleplayer fühlt sich die Steuerung irgendwie nicht so krank an. Das verletzt lag recht am Weg. Bobby wird uns dann in Drives of Midcard wieder caren. wieso? Also, da gibt es ja nicht wirklich sowas wie die Level, das einen Unterschied macht. auch so auf Schreien des Feuerwiderstands Renn ich mich in die Sargassen. Mhm. das geht dann nicht mit dem Wolfskopf Feuermager ist nicht eigentlich das Problem von der Dungeon. Die stehen so zugleich auf dem Fleck und hauen die dann so gleich die ganzen Feuerbälle mhm. Du bist schon unten? Ich habe heute mal wieder einen guten Kurs wie a Das ist praktisch, die kommen nur noch da rein. Ich komm bei die gerade vorbei. Kettenhandschuhe. Oha. Die Zelle schaut schon real gut aus. Das sind genau die, was ich hab. Nur. Genau gleich, die sind broken, Druide, broken. Alles broken, was im Moment da ist. Das yes, Ding ist broken für die das ist broken. Hast du es aufgesammelt? Mhm. Mm okay. Ja. Ist das Z-Pfeil? Mhm. Was ist das Monster da Holy, ist der so Albtraum, da wäre schon dreimal hin? Und du bist Werwolf. Ich bin der Werwolf ist ziemlich strong. Ja. Irgendwie schon. <lacht> Ja, ich bin irgendwie, ich ja, bin zurückgesetzt worden und war worden. Ja moin, aber was ist beim Crestock passiert? Ah, wir sind anscheinend schon richtig. Ah ja, ich mach uns eins, bin ich bin so. ja schon froh So. wir rennt. Tausend Monster schon mal du Je. Da so, unten ist er glaube ich. Ja moin. Radament. Ach oh mein Gott. Oh mein Hilda aber hin, glaube ich. Mhm. Ich bin hin, Alter. Von Ey, okay. da. Ich bin auf 0 HP. What? Oh, Gott sei Dank, for von Gift anscheinend. Hast du einen Kill? Mhm. Mm das uh, Gift ist broken. You can einiges. Warte mal, Tränke wieder. Ich bin überladen. Fähigkeitspunkte halten. Zack. Hier ist. Mhm. So, Widerstand gegen Blitz wäre nice. Ah, gegen Gift. War ein Hobby anscheinend, ne? Eben da eine Schriftrolle mitnehmen müssen. Also. Mhm. Nur von ein nutzbar, Aber da soll ich gar nicht aufmachen. Mhm. <lacht> <lacht> 48 hat das Hemd. Das geben wir mal meiner, aber. Danke. Nice. Der hat das Schwert angefunden. 14 bis 30. Das ist Ui, ziemlich das, nice. Das war geil. Meins wurden ein bis 14 Ist da jetzt aus, wahrscheinlich, ne? Ja. Schaut zumindest so aus. Nur noch mit los mit. Ich kann nicht noch mehr tragen. Nice. Eben zuerst richtig geben, aber dann ist es Gift einfach... Keine Ahnung, was da passiert ist. Zeigt Kane, wo ist denn der? Geht. Ah, die verschollene Huradrim Schriftrolle. Welch glückliche Wendung der Ereignisse. Als letzter lebender Huradrim kenne ich allein ihre Bedeutung. Lesen wir die Huradrischen Runen, die darauf stehen. Hm. Nachdem die horadrischen Magier Baal in Talrascha gefesselt hatten, verriegelten sie mittels Magie seine Grabkammer vor dem Reich der Sterblichen. Dieselben Magier schufen auch furchteinflößende Horadrim-Stäbe und versahen sie mit der speziellen Macht, die verborgene Tür der Kammer zu öffnen. Nachdem sie um ein Haar einen an eine diebische Hexe verloren hatten, zerlegten sie alle Horadrim-Stäbe in zwei Teile, Holzschaft und Metallspitze. Die sie getrennt versteckten und bewachten. Die Huradrim sahen unsere momentane missliche Lage voraus und entwarfen die Verstecke so, dass sie sich würdigen Helden wie euch offenbaren. Findet beide Teile eines Huradrim-Stabes und setzt sie mit Hilfe eines Huradrim-Würfels zusammen. Dann könnt ihr Tal Raschas Grabkammer betreten. Brauchen so aber Teile, und dann können wir zum Grab. Eintreten. Okay. Mhm. Danke fürs Zuschauen. Falls euch die Abel 2 gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal. Servus.